Es ist 7 Uhr Zeit für den Montagswitz. Mexiko hat dem Bau der Mauer zugestimmt, solange es die Architekten und die Bauarbeiter des Flughafens Berlin sind. Der Montagswitz.